Mhm, ja, nee, das muss noch ein bisschen rüber, nee, das passt noch nicht ganz. Hm, ja. ja, das müssen wir noch mit dem Chef klären. Oh, äh, Moment, Moment. Ja, wer ist da? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ach so, du bist es Gott. Also mit dir habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, aber naja, weißt du, ich bin gerade sehr beschäftigt, ich bin gerade in einem Online-Meeting und ich muss noch die Präsentation bis heute Abend fertig machen und in Sporttraining wollte ich auch noch, ähm, aber warte, ich gucke mal in meinen Terminkalender, wann ich was für dich freischaufeln kann, hm. ähm, ja, übermorgen von 11 bis 12, da hätte ich noch einen Zeitslot, warte, ich schicke dir gleich eine Einladung rüber, ähm, aber was willst du eigentlich mit mir besprechen? Sind wir doch mal ehrlich: Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst mit Gott gesprochen? In der Losung des heutigen Tages geht es auch um einen vielbeschäftigten Mann, einen wichtigen Beamten am Königshof. Es geht um Daniel und wir lesen diesen Text in Daniel Kapitel 6, Vers 11. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Daniel, dieser wichtige, vielbeschäftigte Mann, er nahm sich dreimal am Tag Zeit, um mit Gott in Verbindung zu treten. Um ihn zu loben, ihm zu danken und ihm seine Bitten und Ängsten vorzutragen. Ich möchte dich einladen, nimm dir heute und in der ganzen nächsten Woche Zeit, Zeit ganz bewusst für Gott. Ob es auch nur ein paar Minuten am Tag sind. Nimm dir diese Zeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Sag ihm, über was du dankbar bist, was er dir alles geschenkt hat an dem heutigen Tag. Bitte ihn um deine Anliegen. Leg ihm vor, was dich beschäftigt und lobe ihn für das, was er dir getan hat. Und sei gewiss, Gott drückt dich nicht weg und gibt dir nicht erst übermorgen einen Termin, denn er hat immer Zeit für dich.